Fragen sich die Avatare untereinander? <lacht> Sind die Avatare einer Meinung oder nicht ehrlich? Nein. nein. nein. <lacht> <lacht> die Meinung, keine passt zusammen. Mhm. Mhm. Passt nicht zusammen. Nein, ja, passt nicht zusammen. Ja. Ja. Gibt es auch so? Streit? Streit? Ich weiß nicht, aber jeder hat seine Meinung. Aber mir ist kein Problem, das hat dies. Aber wir haben <lacht> Vielleicht das muss sein, dass so, so Leute zusammenatmen müssen. Die müssen eine Regel haben. So. Die Devotee zusammenatmen. Die müssen nur mich folgen, und der Wohler zusammenbleiben.